Social Media ist für mich auf jeden Fall etwas, was in Bewegung ist und daher der Begriff auch ein bisschen schwierig ist, weil wir manchmal ja auch schon sagen, äh, Web 3.0 und sind die Medien sozial. Für mich ist es aber eine neue Art der Kuration von Informationen, der Suche nach Informationen und auch neue Art der Interaktion. Das heißt, äh, Mischung aus Aktion, Response, Suchen, Spaß kleinen Communities und ganz großen Freundeskreisen.